Sie werden sicher nicht erstaunt sein, wenn ich sage, die Antwort des Bundesrates befriedigt mich nicht wirklich, und zwar von A bis Z. Das beginnt schon beim ersten Abschnitt. Dieser zeigt den falschen Ansatz, wenn es heißt, durch praxisnahe Fortbildung würden den medizinischen Praxisassistentinnen und Assistenten die notwendigen Kenntnisse vermittelt von Rückenaufnahmen in hoher Qualität durchzuführen. Meiner Ansicht nach müsste es Teil der Grundausbildung sein, sich diese Kenntnisse anzueignen. Das sollte nicht erst in der Fortbildung geschehen, und zwar nicht nur, was Röntgenaufnahmen im Niedrigdosisbereich angeht, sondern auch im Bereich des Hochdosisröntgen. Denn es ist genau in diesem Bereich, in dem nicht nur die meisten Fehler gemacht werden, sondern Fehler in diesem Bereich haben auch weit gravierendere Folgen. Auch nicht, wenn die Kommission für Strahlenschutz, die KSR, ein geeignetes Schreiben aus dem Jahr 2005 zitiert, in dem es apodikaktisch und ohne jegliche Begründung heißt. Diese Ausbildung könne nicht in die Grundausbildung integriert werden. Wieso denn nicht? Und vielleicht hat sich in den letzten 15 Jahren auch etwas getan, aber sei es drum. Immerhin kommt die KSR in diesem Schreiben zum Schluss, der jetzige Zustand sei, ich zitiere, bedenklich. Und das will etwas heißen, wenn das selbst eine Behörde schreibt, von der man eher eine zurückhaltende, bis sehr zurückhaltende Sprache gewohnt ist. Aber es kommt noch besser oder nach meinem Ermessen schlimmer. Die Überprüfung der Ausbildung für dosisintensive Röntgenuntersuchungen durch das BAG habe ergeben, so sagt die KSR, dass deutliche Lücken in der Ausbildung der Ärzte und der MPAs bestünden. So das Ergebnis der Prüfung von 64 Einzel- und Gemeinschaftspraxen, ein Ergebnis, das bei insgesamt rund 2.800 Praxen in unserem Land nicht einmal annähernd und mit allergrößtem Wohlwollen als repräsentativ bezeichnet werden kann. Das ist auch nicht verwunderlich, denn das BAG verfüge so nochmals die Kommission für Strahlenschutz nicht über die nötigen Kapazitäten, um all die registrierten Bewilligungsnehmer zu kontrollieren. Also überträgt das BAG diese Kontrollen den Ärzten und damit beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich komme zu einem zweiten Punkt der bundesrätlichen Antwort, wo von der Einführung des klinischen Audits die Rede ist, der sicherstellen soll, dass alles korrekt und nach bestem Wissen geschieht. Darum geht es in meiner Anfrage aber nicht. Von den klinischen Audits sind nämlich nur die Röntgeninstitute betroffen, die eine Nuklearmedizin, Strahlentherapie oder Computertomographie betreiben, nicht aber die Praxen von Hausärzten, Orthopäden etc. Auch für diese Praxen sind, wie der Bundesrat in seinen Ausführungen schreibt, keine Audits vorgesehen. In der Schweiz werden insgesamt jährlich rund 6 Millionen Röntgenaufnahmen gemacht, um Krankheiten zu erkennen, zu behandeln oder Ergebnisse einer Behandlung zu dokumentieren. Ein nicht unwesentlicher Teil der Röntgenaufnahmen, die in den Arztpraxen angefertigt werden, sind nur eingeschränkt und einige gar nicht beurteilbar. Diese stellen in allererster Linie eine unnötige Strahlenbelastung dar, unabhängig von der Strahlendosis. Und sie belasten unnötigerweise unser Gesundheitssystem. Wenn nämlich nur 10% der Aufnahmen unbrauchbar sind, und das ist jetzt nicht einmal sehr extensiv gerechnet, dann macht das bei einem Preis pro Aufnahme von 50 Franken was auch nicht übertrieben ist, im Jahr 30 Millionen Franken aus. Das ist ein nicht unerhebliches Sparpotenzial. Ich frage mich also, was denn eigentlich dagegen spricht, die Qualitätskontrolle einer qualifizierten, privaten Organisation zu überprüfen, gerade angesichts der Tatsache, dass das BAG dafür keine Ressourcen hat. Vor allem aber bleibt mir nach der Antwort des Bundesrates schleierhaft, wieso er sich so sehr gegen den Einsatz einer ausgewiesenen privaten Qualitätskontrolle sträubt. Gerne weise ich darauf hin, dass es bereits konkrete Beispiele sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland dafür gibt, dass eine unabhängige externe Kontrolle der Qualität von Röntgenuntersuchungen zu einer signifikanten Qualitätsverbesserung führen kann. Eine freiwillige Teilnahme erreichen nämlich nur Ärzte, die bereits an einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung in ihrer Arbeit interessiert und bereit sind, dafür auch Zeit oder wohl auch etwas Geld zu investieren. Bei anderen, und das war auch eine Erklärung von vielen Arztpraxen, fehlt es an der Zeit für solche Programme. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, der Handlungsbedarf ist da. Und Ein einfaches Postulat, welches dazu dient, die Grundlage für das Problem aufzuarbeiten, liegt also nun auch auf dem Tisch. Ich bitte Sie, nun nützen wir diese Chance und setzen wir dort an, wo die Qualität einen Mehrwert im Gesundheitssystem gibt. Ich bitte Sie, diesen Vorstoß zu überweisen. Das Wort ist frei für die Mitglieder des Rates. Herr Bundes